Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwer. Ja, dieses Projekt gibt es auch noch, ja. wir werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr von diesem Projekt wiedersehen, weil bald kommt der Erweiterungspass raus. Oder... Also zu dem Zeitpunkt, in dem ich das äh, Video hier hochlade, wird der Pass schon längst draußen sein. Und ja, den werde ich mir natürlich holen und dann können wir ein bisschen weitermachen mit dem Spiel. Glaube ich versuche ich jedenfalls und äh, ja wir sind jetzt hier empfohlen haben und mir ist noch eingefallen wir müssen noch ein legendäres pokémon fangen ich habe das immer noch nicht gemacht und ja ich habe sogar noch einen fangpart hier ähm, offen den ich noch bearbeiten und hochladen muss und so und ja weil ich habe pokémon etwas aufs eis gelegt um meine anderen projekt erstmal zu beenden welche auch irgendwie nicht aufhören äh, ja. Irgendwie enden wollen, meine ich. Und ja, jetzt versuchen wir mal. Ähm, mein Stand. Ich werde den Fangpfad wahrscheinlich danach erstmal hochladen. Aber mein äh, Stand. Nee, guck mal gar nicht hin. Ist 380 Pokémon. Ja. Android haben schon längst irgendwie ihren Galadex vervollständigt. nicht ich ah ja hier immer noch mit 20 Pokémon, die ich noch brauche. Und ja, aber irgendwann versuche ich jetzt halt auch mal. Jetzt nicht so, als würde ich die ganze Zeit versuchen. Also, wenn ich es versuchen würde, dann würde ich den auch irgendwann mal äh, vervollständigen. Aber dafür habe ich keine Zeit, weil ich noch andere Projekte habe, die ich auch mal beenden will. Tales of Hesperia. Und ja, warum ist mein Shirt so am leuchten <lacht> Was? Egal. Ähm, ja, das legendäre Pokémon. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Gucken wir mal nach. Müsste, glaube ich, hier drin sein. Ne? Ich habe es ja schon mal gesehen. So, guck ich mal in fast... Pokédex an mir fehlen eigentlich nur noch so Sachen, die irgendwie sich vertauscht entwickeln und die irgendwie schild exklusiv sind. Also, alles machbare, was ich haben kann, habe ich auch schon. Und ja, da ist eigentlich nur einzige pokémon was ich jetzt noch fangen kann. einen ganz einfach Ich habe außerdem noch Meisterbälle. Ja, mehrzahl ähm, wie ich zu denen gekommen bin. Und, äh, ja, seht ihr. Im nächsten Fang, da guckt euch das an. Ich habe drei Meisterwelle. Wo habe ich die? her? das werdet ihr sehen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in den Schlummerwald rein. Ist das glaube ich ne? Ich habe mal mein, meine Team-Pokémon aus ihren Koma geholt. Ich habe die natürlich nicht hochgelevelt, weil ja, weil nicht die sind hier für Story-Sachen und so gemacht. Und die will ich natürlich nicht auf Level 100 leveln, um einfach nur, weil nicht hier nicht durch die Story durchzufegen und ja wenn die einmal zu hohes Level sind und ich kämpfe irgendwie gegen Gegner die irgendwie noch unterlevelt sind dann habe ich ein Problem weil das viel zu einfach ist und ich stelle mir vor ich kann wahrscheinlich noch mal äh, wie heißt der Champion noch mal äh, ich wollte das Leonidas sagen leon und ja den müssen wir wahrscheinlich auch noch mal irgendwann bekämpfen so Rückmatchmäßig und ja das soll natürlich eine Herausforderung sein, nicht so eine riesige raus von mir am letzten Mal, aber ja, so und glaube ist schon irgendwie reingegangen in diesen Wald und hier soll das legendäre Pokémon hausen, ne? Irgendwo so stehen geblieben sind wir dann irgendwann mal, ne? Glaube ich. Ist natürlich jetzt schon Monate her, deswegen habe ich keinen Plan, aber ich glaube so ungefähr war das, ne? äh dann gucken wir mal ich auch allgemein nicht schon eine weile nicht mehr vernünftig pokémon gespielt außer hier zaubertausch immer versuchen irgendwie Pokémon zu bekommen und so und ja war ziemlich langweilig aber mit dem erweiterungspass kommen ja irgendwann neue pokémon und hoffentlich gibt es auch einiges wieder was zu tun story mäßig dann tut man natürlich wieder ein bisschen aufnehmen wo ich lieber erstmal mein anderes Projekt hier beenden möchte. Aber ja. Dann kommt wieder hier ein DLC und da ein DLC von kakarot Dragon Ball Z kakarot ist auch noch ein DLC draußen habe ich auch noch nicht angefasst. Ich habe mir irgendwie schlimme Spiele ausgesucht. Die gehen immer weiter. Die wollen einfach nicht enden, weil immer wieder irgendwie noch was kommt danach. Und ja. Dann habe ich hier so ein Problem aber will ich gar nicht. mehr so viele Projekte auf diesem Kanal hier haben. Ich will so mindestens ein Projekt immer nur noch haben. Die sollen auch nicht mehr so groß sein. Da ja, wenn dann nur ein ein großes, nicht zwei, drei Stück oder so. Und der Master, der will ja auch noch immer wieder aufnehmen. Aber ich kann, nicht, ich habe nur so viele. Ey. Ich habe vorhin noch Tales of Asperia weitergespielt, ey, um weiß nicht da mal irgendwann weiterzukommen, mich vorzubereiten und so. Final Fantasy habe ich auch noch. Da liegt irgendwas am Boden. Ach nee, das ist eine Falle, ne? Das ist so ein fallen Pokémon. So, hier sind wir richtig. Na ne? komm, passiert jetzt mal irgendwas? Ich bin jetzt hier allein ohne Grund irgendwie eingelaufen So, ich gehe jetzt mal dahin ne? Ich habe jetzt, okay, okay hopp, steht schon mal da. Hi. Dann, was machst du denn hier im Wald? Das könnte ich dich auch fragen. Ich bin hier, weil keine Ahnung, was sagst du da? Was du das Gefühl von irgendwas herbeigerufen zu werden? Hm, sehr seltsam. Niemand traut sich in den Wald, den wir in ja und Samar Center geschlummert haben. Deswegen ist es hier so ruhig. Ein idealer Ort zum Nachdenken oder fällt mir ein. Ich habe ja noch gar nicht zu deinen großen Sieg gratuliert. Herzlichen schon Glückwunsch, dann, verstehe es nicht falsch, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass du. Mein lieber Nachbar, mein Bruder, den Titel abnehmen würde, ja, schließlich der allerbeste Trainer Galas, der unschlagbare Champ. Wenn ich ehrlich bin, kann ich es immer noch nicht ganz glauben. Ist wirklich ein einzigartiger Trainer der Nero, so einzigartig, dass es nur dass ich es nur schwer fassen kann. Sag mal, dann wirst du noch mal gegen mich kämpfen. Warum weil ich gerne am eigenen Leib spielen will, mit welchem power du den Champ übertrumpft hast. Sag mir, so, sag mir sofort Bescheid, wenn du soweit bist. Okay, ich hoffe, den seine Pokémon sind jetzt nicht stärker als die von Delion und wäre jetzt ein bisschen kacke also das Kämpfen? Bist du bereit? Los geht's! habe ich überhaupt Animationen an? Gott hm. verdammt, ob man heraus. Das immer noch diese Pokémon. Ehrlich, ja, ich glaube, Animationen sind aber an. Hoffe ist Feuerball. ja. Au. Ich jetzt gleich gucken, welchen Level sind überhaupt in seine Pokémon? wir sind ja zehn Level unter mir. da kann ich, ja grad, ich doch eine Kampfattacke In die Fresse! Nein, ich vollkommen egal wer so hochlevel. Ich habe ich kann jetzt locker hochleveln. Alle Pokémon in der Dingszone. Der ja, sind, glaub ich, glaube ich, da wie 60 also, ja. Wir wollen natürlich ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ne? Ähm, blablabla, blablabla. So entweder Tiamat oder Herr von Lauch würde ich sagen. Aber Herr von Lauch erfolgt immer mit jedem Schlag. Leider, also ja, Tiamat. Jetzt kommt er mit Erdbeben. Pass auf, weil wir es nicht gleich wir noch mal gegen den kämpfen müssen. Aber okay. Pferdestärke. Okay. Und dabei nein, ne lieber nicht. das lass werden zu viel Abwehr. Nur einen riesigen HP Pool. Oh mein Gott. aber Gott sei Dank, ich dachte, Hammer Abend du deinen heilen. War schon wieder ein heilen da sehen wir mal, wie lange schon wieder ein pokémon draußen bin also ich mal die angriffe hier aber ist auch egal so gott rom stimmt ja ich denke an ein pokémon das ist schön für dich ähm, habe ich irgendwas gegen den Sturzflug. Ich Ich habe Igni. Ich hab Kuro mit Eis zahlen So. C Level höher Kollege. Mein fertig Kuro. Ich mein wohl meine ja. Vielleicht Gottrum für Spec kommt. Von start an voll ausgewachsenen endlich mal Wir haben jetzt schon nicht, wir haben so wir haben Judo, wir haben Glurak, wir haben Fuego und man Pflanzenstarter. Okay die wird aber voll weggehauen, wenn er eingewechselt wird. noch mal so aufrichtig für mich, bitte. hopp schon immer irgendwie so ernsthaft eine ecke mit dem wind der durch deinen haaren geht ja ich hoffe du lässt mich wesentlich noch speichern oder so hat legendäre pokémon ganz offensichtlich gleich hier auftaucht das wäre ganz schön nervig weil ich will dann natürlich auch das legendäre pokémon mitten wesen und also was fangen und wenn ich dann immer vorher noch gegen dich kämpfen muss dann bin ich, ja ein bisschen nervig gleich problem hatte ich mal mit dings ähm, ja, Little Mary. das gleiche problem hatte ich auch mit dings hier in, in der delta episode von pokémon äh, Alpha Sapphire und omega rubin da wollte ich quasi nee, nicht quasi in einem vernünftigen dings hier haben einem vernünftigen Wesen, aber um das erstmal zu bekommen, muss ich immer erst hier die eine erledigen. hier wir dachten Trainerin. Das ist voll nervig gewesen, ne? So, jetzt mache ich dich fertig und ein Fisch auch und ein Freund auch. So. Oh Gott, das Vergessen Sie mal, ich sehe das Ding so selten. Ich bin hungrig. und du hast aber immer irgendwie pokémon noch. Gerade voll nervig zu bekämpfen. In der Raptor, das war Elektronor, oder? Elektrostein, ich glaube der elektronik nicht? Okay. Du hast noch Schaufel. Ah ja, gut, geh da runter. Schraubt sich so in den Boden. strahl Wo ist der? strahl Ernsthaft? Auch nicht Server oder irgendwie so. So ein Pokémon noch ne? Kramor. Schon wieder ein warum mich auf steinlage aber der ist Stahl. Egal, das ist schon. Äh. Ah. ja perfekt. Noch ah. mal. so ein Stein auf mich geworfen ah, habe ich irgendjemand der beschleunigen kann? Ja, von lauflos nichts gemacht werde sofort verrecken weil der flug ist aber egal ha, sie haben mich gerufen was kann ich denn für sie tun oh mein gott oh, ja, oh, ja, ja, ja, ja. komm das fand ich jetzt nicht nett nein gibt es jetzt nicht weil der Verrekt auch da schon und wer habe ah. ich für das wohl der Haha. Oh! hat oh. verdammt hab. Ja, wir haben gewonnen geil ah. gott verdammt. ich hätte nicht gedacht dass du mir so weit voraus bist ja ich bin ja nur der champion ne? Ich, ich mir jemals Chancen gegen dich ausgemalt habe, ja, wenn das du Delio den unschlagbaren Sieg sagt, man müsst ihr zwei Kids so laut sein. Zwei kleiner Spaß, Hehehe. waifu wo Sania sich Glückwunsch zu deinen großen Sieg dann jetzt bist du der Champ ähm und so sieht's aus. Danke, nein, obwohl irgendwie schon, <lacht> wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, mach du jetzt auf ein auf bescheiden oder was auch komm, du hast ein grund stolz sein das war wortwörtlich der härteste pokémon kampf in meinem gesamten leben was machst du eigentlich hier liegt so was für professor magnolika möchte sein aber ich nicht mehr als assistent für meine großmutter ich bin jetzt nämlich selbst professorin was echt jetzt bin ich bin euch übrigens sehr dankbar nicht unsere gemeinsamen abenteuer ist mir bewusst geworden dass ich mich mich intensiver mit der Geschichte Galas befassen will, also habe ich pokémon noch viel, viel lieber gewonnen als zuvor. Ich habe auch ein Buch geschrieben. Hier sogar mit Autogramm: Eine echte Rarität. Welts dann okay, und das wichtig sein. Ich habe schon eine Ausgabe. Ich habe mir meine gleich gekauft. als das Buch rauskam. Echt, danke. Ich kann es ja nachher gerne signieren. Meine Großmutter sieht mich jetzt in ein ganz anderm Licht. Nicht zuletzt wegen dem Buches. Aber das ist der, das ist der Anfang von Professor Sanya'skeil. Das verspreche ich euch, Kids. Das glaube ich dir auf Wort, sagen, ja Du und Danilo, ihr seid echt fantastisch. Ich habe großen Respekt vor euch. Ach übrigens, was macht ihr hier eigentlich? Oh, äh, ah, ich verstehe schon. selbst stimmt hier um das rostige Schwert, den rostigen Schild zurückzubringen, oder? Er hat ja nicht vor, sie einfach zu halten. Wo denkst du ihnen das würden wir doch niemals tun? Ich habe komplett vergessen. Ich was es nicht. Ihr habt es komplett vergessen. Aber Mal ehrlich, ich glaube nicht, dass das am Sinne von Sakia und Samazenta wäre. Äh, dann nicht du hast nicht das Gefühl, dass dich irgendwas herbeiruf Vielleicht hat das ja damit zu tun. Was gehen wir schnell ein Schild zurück um vor die um uns für die Rettung zu bedanken? Ich hätte dann sehen wir Sakia und Samazenta irgendwann wieder. Wahrscheinlich genau jetzt bin ich geheilt. Nö. Als wenn er jetzt gleich auftaucht, kriege ich voll auf die Fresse. Ich selbst bin eigentlich nur hier, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Ich habe mir keine besonderen guten Erinnerungen mit diesem Wald. Also, könnt ihr das Schwert und den Schild bitte möglichst schnell zurücklegen, damit ich noch ein paar Fotos knipsen kann? Ja, aber sicher. Los, geben wir schwer Schwert und den Schild zurück, um uns für die Rettung zu bedanken. Bla bla bla, das haben wir schon gelesen. Ja, nehmen das Schwert zurück. Sag ja an, vielen Dank für eure Hilfe. Wir sind ein bisschen spät dran, aber wir bringen euch eure Schätze wieder. Hopp, und du geben das rostige Schwert und den rostigen Schild zurück. Das wäre ledig, lass uns nach Hause gehen, Daniro. Was hast du jetzt vor, Sanja? Ich will noch etwas im Wald, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Huch, der energiequellen detektor schlägt aus. Oha, Oha. Wir haben uns schon gefragt, wer diesen Lärm veranstaltet. Zum Oha, Oha, sind Sie etwa Professor Sane, die Autorin von der Geschichte Galas? Ja, das bin ich. Heißt das, Sie haben mein Buch gelesen? Gewiss doch, wir haben keine Seite, keinen Buchstaben ausgelassen. Wir haben es nicht nur gelesen, sondern auch gleich eine angemessene Bewertung im Internet hinterlassen. Ich zitiere: Es gibt Internet in diesem spiel in der Pokémon-Universum widerlich ein widerliches buch voller lügen leider nicht mehr wert als ein stern die wird in meinem buch steht ganz sicher keine lügen Sag mal geht es doch das ist super unhöflich ich bin schwerthold und ich bin schildrich ihr seid idioten in unseren adern fließen blaues blut denn wir sind die einzig waren königlichen erben gallas nicht nur das, wir sind oben obendrein auch noch unheimlich berühmt wahre erben blaues blut was wartet ihr da bestimmt mit ihnen denn nicht Oha, oha, sind das etwa die Schwerter und der Schild, von dem wir so viel gehört haben? Oha, oha, sind das wirklich? Sind die wirklich echt? Sie sehen ja fast schäbig aus. Bin ich gerade erpicht auf, sie mir bloß nennen anzupassen Schwertorler greift das rostige Schwert. Schwertricher ergreift den rostigen Schild. Hey Fingerwerk, die haben wir erst eben zurückgebracht. Wer hat dich denn nach deiner Meinung gefragt? Wir haben nur etwas vom Boden aufgelesen. Aber dadurch so lautstark beschwert, kannst du sicher beweisen, wem sie gehören hm? wie soll ich denn beweisen, wem dieses Ut zeug gehört? Jedenfalls ist das Schwellen der Schild sehr wichtig für ja und Samatenta. Du meine Güte, für einen einfach jung aus dem niederen Volk, legst du einen ziemlich frechen Ton an den Tag. Wenn du nicht so weit aus dem Fenster lehnst, macht es dir sicher nichts aus, die Sachen in einen Kampf zu klären. Wir sind nämlich so berühmt, dass wir für uns keinen Kampf zu schade sind. Was auch immer das heißen soll. Du musst gegen den mächtigen Schwertort kämpfen zu dürfen. Ja, ich bin noch nicht geheilt, du Hegel. wird gut, der Typ weg. jetzt nur Sachen, irgendwie mit dem Schwert zu tun haben, ne Na echt. Was jetzt nach der Story kommen, die knallharten Kämpfe, ist klar. Tschüss. Ich gehe mal nach oben. Sternensturm, was für tage kenne ich nicht und dann gibt es jetzt nicht die hat dann überlebt mit 1 hp schwert tanz okay gott sei dank weil hey, wir Hoppen jetzt gleich gewinnen in seine pokémon sind alle ko er kämpft wahrscheinlich gegen diesen schwert typen ne? warum finde ich das so lustig? fuß in die fresse ein Fuß aus Stahl. So, gegen mich bin ich sehr effektiv. Komm her, komm her, Den, einen Feuerball ins Gesicht. Lass mich raten, was Dings noch? Ähm Wollen wetten? Ich möchte es, ich es. Tektas, also, also du, okay. Das ist leider nicht sehr effektiv, aber egal. Feuerball! Ja. Oh, Na, nee. oh, gut. <lacht> du Idiot. Warte, was? Weil hat die unterentwickelte Form Bin ich alles nur mit meinem Starter her gerade. Bin ich aufgefallen. Ich mache ja alles mit meinem Starter gerade fertig. Ja, ein, ein das hat mehr oder weniger ein anderes Pokémon gebracht. Boah, das war ein guter Aufwärmübung. Es wird dass ich ernst mache. Und zwar mit meinem Pokémon, das nur noch ein Zehntel seiner hp hat. Ja, jetzt kriegst du voll auf Verfassung. Ja, da glaubst du ja nicht hier. Du, dir weißt, du weißt doch gar nicht, was dir noch blüht und, oh. <lacht> Ja. Ja, so habe ich mir ungefähr vorgestellt, wie ja, es abläuft. Ja, doch, oh, er ist tot. Was, oh, wie konnte das passieren? Meine Pokémon. schon noch von Joster. Das ist trotzdem schwer, wieder nicht genommen. wahrscheinlich nicht deine Fähigkeiten unterschätzt. Immerhin hast du es als Team besiegt, das mich auf meinen Spaziergängen begleitet. Bravo. Wie noch seit dem Lachen nach Zurtein hat mein jünger Bruder in Siegerung. Hopp, was kannst du eigentlich? Du hat deine ich habe verloren. Hä, was war denn los, Junge? hat ich meine glorreiche pracht so sehr eingeschätzt hat, oder warst du mit den Gedanken einfach woanders? Aber sag mal, lieber Bruder, ist es der Trainer, den deine Lust total Kontrolle gebracht hat? jetzt wo du sagst. Ja, du hast recht. Du musst, da, das muss der kleine rotstoff sein, der uns die Chance genommen hat, als Held in Rampel nicht zu stehen. Meine Information zufolge war ja auch Zeuge der Zerstörung der Wandmalerei, die unsere Vorfahren so kunstvoll angefertigt hatten ein frevel dann hat dieser bengel also die zerstörung der wandmalerei verantwortet die unsere familie seit generationen verehrte wenn sie die wandmalerei die, die statuen von sakia und sammer verdeckt hat dann hat die überhaupt nichts damit zu tun dass sie zerstört wurde sehen wir uns was das erste zurück diesmal bringen wir stärkere pokémon mit und dann stampfen wir ihn im grund und boden dann schaffe ich es vielleicht eins seiner pokémon zu besiegen so machen wir es in diesem sinne ad hey hier geblieben irgendwas gibt den rostigen schild sofort zurück stand da Warte, hopp. Also wirklich, er kann den doch nicht einfach Hals über Kopf nachjagen. Du trägst das Ganze wie immer mit Fassung, hm? selbst Seltsam, das Hopp gegen diesen Schnäsel verloren hat. Er wirkt er das unkonzentriert während des kampf Vielleicht war er es ja grund Oder er ist einfach nur schlecht. Immerhin musste er ja dabei zusehen, wie du als dein Rival zum Champ geworden bist. Selbst jemand wie Hopp wird es so schaffen machen, wenn das Ziel vor Augen verliert. weil da beschäftigen wir uns später. Jetzt müssen wir uns erstmal bei diesen beiden Clowns schwert und Schildrig finden. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir das anstellen könnten. Wir vielleicht ein Labor in Sbraspbury besprechen. ich mache mir ja Sorgen, warum habe ich das ausgewählt? Das kann ich ganz und gar nach nachverstehen. Wir können uns also schnell wie möglich um ihn. Genau, bis gleich im Pokémon Labor. Also muss ich doch ins Pokémon Labor. ja ja das schon das ist was zum noch Sorgen um Ob. ja ja das ist schon schade okay wir sehen uns im labor was so dann weiß ich nicht ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet dass wir den noch den legendären hier noch fangen aber anscheinend nicht Wird nee. wird doch mm, ein bisschen dauern bis ich irgendwie weiß ich nicht mit dem DLC anfangen kann was soll's stark war Delion eigentlich noch ne? was wie stark war Delion eigentlich noch so vom level ja war nicht was 60 oder so ich hatte voll die probleme damals aber pff. ich habe ich habe meine team pokémon hoch trainiert für diesen eintrainer trainer ja morimoto Wahrscheinlich bin ich deswegen ein bisschen zu hoch gelevelt. Für all das hier. aber ist auch egal. schlimmste haben wir schon hinter uns. ist jetzt eigentlich nur weil ich Zeit totschlagen für legendäre Pokémon fangen. So, also ähm... bin ich überhaupt richtig? Nee, ne? Ich habe ich falsch. Gott verdammt, das war da war da unten ne ach das ist da ihr Labor boah äh, hat man davon wenn man das Spiel irgendwie seit Monaten nicht mehr anfasst der ne? story mäßig jedenfalls okay, mein Controller ist irgendwie im Eimer also mein äh, äh, Stick mein linker hat irgendwie nicht sein kann den habe ich erst von ein paar Monaten irgendwie neu gekauft ist ne? schon wieder im Eimer letztens war der rechte irgendwie Einmal geht doch irgendwie nicht. Hi, wer bist du nochmal? Oh, Sanja Sie haben Besuch. Ah, Nero, da bist du ja. Äh, wer ist das? Oh, die kennen wir nicht. Okay, das ist meine Assistentin. Ich bin in meiner Forschung jetzt alle Hände voll zu tun, als hilft sie mir aus. Präsident Rosé hatte eine große Menge an Mondsternen gesammelt, die sich jetzt alle hier im Labor befinden. Mein Assistent nimmt mir bei der Verwaltung dieser Sammlung, damit ich nicht den Überblick verliere. Sie ist meine große Hilfe. Ach, ich mache doch nur meine Arbeit. Jetzt also also Daniel, Rote Champ. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. da komm mal mit, ich will dir was zeigen. Also er hat noch nicht mal irgendwie den Namen vorgestellt. Das ist einfach nur meine Assistentin. Vor und zunahme Vor As. <lacht> Nachname Enten. Äh, erinnerst du dich noch an meinen energiequellen detektor er steht aus wenn er eine hohe konzentration an Galapartikeln partikeln erfasst also an einen ort an dem der maximierung möglich ist nur du wirst es nicht glauben aber der detektor hat aus irgendeinem grund ausgeschlagen als diese zwei clowns aufgetaucht sind ich habe so dort gefühl ich weiß schon wohin das alles hinführt die beiden sind bestimmt irgendwie die legendären pokémon in menschengestalt oder so ne lass mich raten wenn das stimmt ne, habe ich viel zu viele rollenspiele schon im leben gespielt und wie uns das weiter? Das bedeutet, wir müssen nur in ungewöhnlichen Ausstehen eines Energiequellendetektors folgen, um die Clowns ausfindig zu machen. Schwerthold und Schildrich, oder war es Schwertrich und Schildhold? Ah, ich bringe diese absurden Namen immer durcheinander. Clowns ist kürzer und passt. aber ah, bleiben wir beim Thema. weil Ich habe überall in der galerie und Energiequellendetektoren verteilt, also dann. Zeig mal, was ihr könnt, Detektoren. Okay. Hm. Ich glaube, da es könnte vielleicht ein Zeichen sein. Also, ein heftigen Ausschlag kann ich noch nicht erwartet. Das Signal kommt aus dem -Stadion. und Man sich hat das nichts ungewöhnliches. Immerhin ist im Stadion die maximierung möglich, aber die Messwerte sind außergewöhnlich hoch in deinem kann ich die ursache sein schließlich hast du es schon längst gefangen also hast es vielleicht etwas mit dem meinen clown zu tun dann überall schön solltest du die sache auf den grund gehen ich habe deine karte so modifiziert, dass du direkt da sehen kannst wo die detektoren ausschlagen das war einfach die orientierung na oh gut dann geht es hier noch wohl ein bisschen weiter es wäre super wenn du in der lage meinem türfelstatt mal sagt sehen könnte ich versuche der war mehr über die clowns herauszufinden alles klar Lady, ich fühle mich sehr geehrt für seine Arbeiten. Ich finde zwar schade, dass sie mir keinen Namen gibt oder mir nicht erlaubt, einen Namen zu haben, aber es ist bei dass sie mit so jungen Jahren schon doktor Doktortitel erreicht hat. Okay, was nur irgendwas nein? Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es weiter im Torf Stadion. Ne? Ich hoffe, euch hat der gefallen und ja, äh, ich habe eigentlich gerechnet werden direkt so ins dlc rein kullern können aber das wird wohl doch noch ein bisschen dauern ich drücke die ganze zeit nach unten und der guckt immer noch nach rechts so in dem Sinne sag ich danke fürs zuschauen ich hoffe euch hat bad gefallen wenn ihr ja, hinterlasst bitte ein like ein Abo, in kommentar das würde mich davon dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder tschüss